Moin Freunde, neues Video. Es ist ganz früh morgen und es ist echt kalt. Warum echt kalt? Weil wir sind fast im Winter und es ist schon minus 1 Grad. Warum bin ich draußen? Ich bin hier fast am Wasser mit meinem Kajak. Ich war leider lange nicht am Wasser mit meinem Kajak, ungefähr drei Wochen und das geht nicht. Es ist klar, ist kalt, aber die Dorsche, die Große, die kommen fast am Ufer in die 6-8 Meter Tief und ja, heute der Ziel ist, eine neue PW zu fangen, also für mich und Christoph. Christoph ist auch dabei, wir gehen auf über 70, vielleicht über 80 Dorsche. Bei diesen Temperaturen, klar, brauchen wir einen richtigen Trockenanzug, sonst, es ist wirklich zu kalt und auch zu gefährlich Leute, also Schwimmweste, viel Pulli <lacht> und natürlich trockenen Zug. Ja, wenn der Sonne kommt, das wird geil, bin gespannt, mal sehen, geht los! So Leute, wir sind gerade im Wasser, super flach, sehr schön, ein bisschen Sonne, ein bisschen wärmer als geplant, also minus 1, jetzt vielleicht 0 Grad, ja, sieht gut aus, Niemand am Wasser, wir sind allein für einen Sonntagvormittag, geil, geil, geil, geil, ich bin gespannt, die Fische sind da, wir müssen nur die Fischen finden. Also gesagt, die sind momentan nicht so tief. Wir werden zwischen 5 und 10 Meter probieren. Flugen habe ich mein Rot Helix 8 mit die Karte, tiefe Karte. Hier kann ich die Kante sehen. Die Steine auch, die löschen auch. Hier habe ich mein Down Imaging. Ich kann wirklich am Grund sehen was gibt's hier es gibt ein bisschen Kraut und hier das ist mein Side imaging ich kann rechts und links Seite sehen hier ich kann auch ein Kraut sehen viel einfach äh, zum erkunden dann kann ich nur fahren um die Fische darunter sehen auf der Seite auch sehen und ich gucke hier ich, ja ich möchte hier probieren diese Kante mal sehen wie das läuft haben wir schon los das hier sieht gut aus für mich Genau. Ein paar Löschen, Steinen, ein bisschen Struktur. Das ist richtig beim Dorschangen. Ja, erster Fisch. Yay! Gerade angekommen auf meine Stelle. Gerade angekommen und ein Fisch. Das ist aber geil, oder? Was sechsiger habe ich? Hey, okay. erster Fisch! <lacht> Na, brav. Fünf Minuten. Das ist noch nicht mein Monster, aber trotzdem ein guter Fisch. Langer, aber schmal. Jetzt mit Gummifisch probieren. Leichte Rute bis 12 Gramm mein Lieblingskörder, ein Schabo. Es geht los, schon Spaß. Etwas wichtig beim Dorschangeln, die meisten Dorschen, die bleiben auf die gleiche Tiefe. Manchmal Flach, manchmal tief, manchmal 6 Meter, manchmal 10, manchmal 12 oder 18 oder 20. Es ist abhängig von der Wassertemperatur und die Jahreszeit. Aber zum Beispiel momentan, die sind ungefähr in die 5-8 Meter tief. Die kann man nun die Kräfte fressen. Wenn die haben die richtige Tiefe gefunden. Bleibt in dieser Tiefe. Jetzt haben wir unsere Dorsche in 5-6 Meter gefangen. Wir werden in 5 bis 8 Meter tief angeln. Da erste Biss mit Gummifisch, Live bis. <lacht> Geil gesagt 6,1 Meter tief. Ah, oh. oh, das ist fast 50er. Fünfziger. Ist noch ein bisschen klein. Weiter so. Nein! Durchgehabt? Ja, da kommen wieder. <lacht> Schön. Da ist eine Stille. Ein Wurf später. Vielleicht besser. Oh ja. Oh nein! Da ja, waren wir zwei Wurfe, hier zwei Fische. Oh! Drei Wurfe, drei Fische. Entschuldigung. Der ist besser. Der ist über 60. Das ist eigentlich schöner, oder? Geil. Zwei Stücken die... Oh. Oh. Entschuldigung. <lacht> oh, ihn gegen 50 zum Beispiel, ja gefangen Aber das ist schwer. Boah. Doch, ist schwer. Ich hab auch von hier nicht. <lacht> hey, warum wieder? Warum fange ich die Fische hier? Weil hier im Grund es gibt einige kleine Steine. Hier, hier, hier, hier. Äh, manchmal ganz viel mehr. Äh, und das L die Krebs und das L die Raubfisch. Ja, okay. Hey, viel schauen, viel kriegst für Christoph. Ein guter oder was? Was oh, geht. <lacht> geht? Ja, ich auch. Das ist aber auch schlecht. Nochmal auf dem Schabuch. Genau, der war dran. <lacht> Ja, danke. Ja, Wasser, Wasser. Du bist Ja, du auch. Geil. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <Koppeltreden? lacht> genau okay. nee, ein Guter und richtig spät auch wie gesagt kleine Küder, manchmal große Fischen neue Sandschad. 8 cm, also noch kleiner, feierteige Farbe. Neue Köder von Döllerland dieses Jahr. Und hat gerade meinen größten Fisch des Tages gefangen. Richtig fette Fische, oder? <lacht> geil. Geile Fische, oder? Das ist gut. Jo, jo. Ja. Das ist breit. Kleine Köde, <lacht> große Fische. Ja, wie angekündigt. Ja, das ist so ein kleiner Schabot mit 17 Gramm. Alles bringen. Kann. Ja, genau. Den wollte er haben. Und der ist noch nicht fertig. Ja. Und der sieht immer noch aus. Wie, wie neuer. Neue. Den gebe ich wieder zurück. Das waren schon die letzte Fisch. Was machen wir. Schleppen wir bis zum Ufer? Ja. ja also schlüpfen, schlüpfen, schlüpfen Ja <lacht> Genau hier habe ich die erste Dorf-Echte gefangen <lacht> hier habe ich letzte Woche auch draußen gefangen, da gerade genau ja. auf einem Wegpunkt von mir. Genau, also ich habe meinen ersten Punkt für heute. gerade gesagt, hier habe ich meinen ersten Dorsch gefangen und bestimmt mein letzter. <lacht> so Leute, ja, es ist das Ende. Wir haben genug Dorsch gefangen und am meisten mit meinen Lieblingsgeldern. schabo Farbe. auch Mütter euch verabredet funktioniert. Ja, ich bin super zufrieden. Christoph auch. Wir haben beide unsere Backe mit voll gemacht mit alle Fisch über 60 würde ich sagen. Das ist ganz gut. Für unsere PB leider nicht geklappt. Aber trotzdem gute Fische ist fast 70. Das Wetter ist herrlich. Klar. wasser war super klar und es ja, war geil. Einfach top, ein Tag auf der Aufsee. Ja, ich wünsche euch das gleiche, Petrial und viel Erfolg bis zum nächsten Mal. Tschüss!